Heute zeige ich euch ein Video, wie es, wie es ist in Kroatien. Und was möchtest du jetzt machen? Ich möchte ganz gerne in die Stadt gehen. Ja, und dann? Hm, und dann vielleicht ein bisschen nach Poppets gucken. Aha. Jetzt musst du erstmal Kräfte tanken, ne? Ja. Du hast dir Pommes geholt? Hm. Leute, das Gute ist, wir sind hier am Strand und. Und die Stadt ist genau daneben. Das heißt, wir brauchen nur ein bisschen, gehen dann so ein bisschen in der Stadt. Okay. Und hier, was erzählt, was ihr hier macht, kann man spielen, ne? Ja, hier gehe ich immer mit meinem Bruder. Also ich gehe mit meinem Bruder immer hier hin, damit wir automatisch spielen können, zum Beispiel wie da dieser Basketballautomat, dieser Boxautomat, Fußballautomat. Na, wir müssen da lang, ne? Ja. Ja, ich habe hier noch hier ist so eine Ich hier ist auch so ein Teddybär, der kostet 108 Euro. 240 Euro. Guck mal, was du kostet. Aber Stopp. ich kann mich nicht entscheiden, ob ich Hello Kitty benutze. Ja. Ich ich dann, ja. äh, dann, dann gehen wir weiter, ja? Leute, ich habe leider nichts gefunden von Poppets. Also da sind große, zum Beispiel wie eine, eine Sonne, aber die kostet viel zu viel, 240 deswegen gehen wir weiter. Okay. Und vielleicht finde ich noch was anderes. Ja, ja richtig auf den Nerven hier. Also viele sagen ja solche Anti-Stress-Spielzeuge. Aber das sind ja keine Anti-Stress-Spielzeuge, weil Stress, das gibt es nicht. Genau. Da das ja, macht, sehe ich auch so, ja, St Stress ist auch allein. Selbstleiden. Ja. Diese Spielzeuge nennt man Fidget Toys oder nervige Spielzeuge, kann man auch nennen. Genau. <lacht> Aber ja. Mal gucken, vielleicht gibt es noch... Oh mein Gott, Leute, ich bin gleich. Guck mal, was für schöne Muscheln das sind. Nee, wie oder? Da musste man ganz, ganz, ganz, ganz tief tauchen. Weil bei uns hier am Strand findest du nicht einfach solche Muscheln. Nee. Leute, guck mal, ich habe hier ein Tattoo. Eine Katze mit einem Mond. Ja. Das sind, glaube ich, die süßesten Tiere, die ich kenne. Ja. Ich glaube, also Katzen sind natürlich meine Lieblingskuscheltiere, wollte ich sagen. Ja. ja. Ähm, also auch Kuscheltiere, aber das sind meine Lieblingstiere. Und natürlich Hasen, Hunde, alle Tiere, die es gibt. Außer Spinnen. Mhm. Sind das echte Steine? Bestimmt. Das ist auch echte Silber. Und Gold? Nee, Gold nicht, ne? Nein, Gold nicht. Das würde mich auch ganz wundern, wenn es würde mich echt wundern, wenn es echtes Gold wäre. Okay. Oh, guck mal Kugelfisch. Kugelfisch. Kugel das? Ja, ja Kugelfisch. Ah! <lacht> äh, sind die nicht giftig? Äh, im, Im Leben ja. Wenn du da entgegenkommst, kommt Gift raus. Sind echt? Ja. Wow. Aber die Augen wurden aufgekriegt. Ah, <laughs> Spider-End. Spider Spider okay, kommt weiter. Ja dann kommt ich dass Ich habe gesagt, dass wir das Ich wir ein das würde vielleicht mal reichen für unser Klassenzimmer in der Schule. Das Traumfänger? Ja. Guck mal, da muss man noch alles loslassen und dann hängt das. Und man, muss, man müsste das vielleicht ganz oben aufhängen. Und dann kriegst du nie schlechte Träume. Ja. Hallo, Kitty. Ja, ja. Kann ich die, die haben? Wusst du haben? Was gibt's da? Ja. So. also den möchtest du haben. Ja. Hallo, Kitty. Ja. Ist der auch gut? проблема LS да auf Hey, dann zum Gut oder nicht gut? kriegst du Geld und gleich bezahlen, yeah? yeah. ja? Thank you. Ja, was hast du jetzt bezahlt? 200 Kuna. Und Leute. Aber der kostet 180, ne? Ja, der kostet 180, aber dafür bräuchten wir jetzt 100 Kuna und dann noch ganz viel Kleingeld. Deswegen ja. haben wir 200 bezahlt. Und ratet mal, wie viel ist 200 Kuna in Euro? Ja. Hm. Fragezeichen. Weißt und du das? weißt du das? Ja, ich weiß es tatsächlich. Wie viel ist ungefähr? 20 Euro. Fast ja. 30. Ja. Oha. Der ist fast so groß wie du, ne? Naja, halb. <lacht> Leute, wir sehen uns gleich im nächsten Laden. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Wir sind jetzt im Candy Shop. Und wir werden gleich ein paar Süßigkeiten mitnehmen. Aber dafür brauche ich erstmal eine Tüte. Und Die holst du dir jetzt. Ja. Soll ich das halten? Hier ist jetzt eine Tüte. Ich nehme mein sie mir. Und dann gucken wir, was hier alles für Sitzigkeiten sind. Wir sind jetzt auf der anderen Seite und ich krieg solche, aber ich weiß nicht, ob diese lecker schmecken. Ich nehme mal eine dann. mit. Dann nimm eine mit, ja, um zu gucken, wie die schmecken. Ja, falls die Lecker schmecken Na, was meinst du? Ich glaube, das ist genug, oh, ne? Ja. Ich, glaub, das auch, ich will nicht mehr. Und Warte mal, wir gucken noch, was die hier so schönes haben. Oh, lecker Schokolade. Die sehen aus wie Kieselsteine. Ja. ja. Und für dich finde da auch, da findest du auch noch Schokolade? Bestimmt. So. Ich nehme noch eine Spukettchen. Ich will zwei Farben. Und? Bist du glücklich? Ja, aber ich war schon davor. Weil du dein Poppet hast, ja? Der ist echt schwer. So, gehen wir dann jetzt zu Papa? Ja. Suchen. erstmal gucken, wo Papa ist. Lass uns mal hier die Treppen runtergehen. Leute, wir gucken jetzt mal, wie lange ich, oder wie schnell ich mit diesem Torbett fertig bin. Stellt doch einen Timer oder eine Stoppuhr. Kannst du mir mal einen Wir stellen jetzt mal eine Stoppuhr. Stop Drei, zwei, eins. Jetzt kommt das Größte. Noch nicht eine Minute ist vergangen. Das wäre auch so süß, wenn ich hier anstatt solche offenen Augen wär, anstatt offene Augen da wären. Das wäre viel es wäre viel süßer, wenn da geschlossene Augen wären mit solchen Wimpern, aber ich glaube, das würde nicht gut aussehen, oder? Weiß ich nicht. Das weiß man nicht. Das würde man nur erfahren, wenn es so wäre. Genau. 37 Sekunden. Zeig mal in die Kamera. Ein, eine Minute 34 Sekunden und 37 Millisekunden. Milli ist das schneller oder ist das langsam? <lacht> also, ich hätte jetzt erwartet, dass wir dann irgendwie zwei Minuten oder so Ja. Leute, mein Tag hat sich sehr doll gelungen. Ich bin richtig zufrieden. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und schreibt mir in die Kommentare, wenn die geöffnet sind, ob ihr auch Popkits und Candy Shops mögt. Tschüss, bis zum nächsten Video. Ich habe euch alle lieb, fühlt euch gedrückt und wir gehen jetzt zum Strand. Tschüss.